Kennt ihr diese Typen, die jetzt Zug machen, noch ein wenig Angreifen haben, keine Mahne mehr hat und trotzdem warten bis die Runde zu Ende geht? Kennt ihr diese Typen? Warum macht man sowas? Ist der AFK gegangen oder was? Also wenn jetzt echter AFK gegangen ist und ich daraus einen Vorteil schlagen kann, gerne. Ich meine, das sieht gerade echt scheiße für mich aus, aber okay, wenn du unbedingt AFK musst. Ich habe kein Problem damit, du darfst gerne noch ein wenig wegbleiben, komm bloß nicht wieder. Ich will dich hier jetzt nicht mehr sehen, hau ab. gescheißen oder was auch immer du jetzt gerade machst. Ja, genau so meine ich das, genau so meine ich das. Ey, wenn der nicht auf K gegangen sein werde würde was glaube ich dafür in Deutsch. Wäre er jetzt nicht auf K, dann hätte ich wahrscheinlich keine Chance. Aber das ändert sich alles noch mal ein wenig. Also gerne, ich habe kein Problem damit, juckt mich nicht. Es darf gerne hier das Ding kommen. Das sei, damit die Zeit abläuft. Ja, genau 30 Sekunden noch oh perfekt dankeschön free win ich hätte sowas von verloren nett von dir this is how to win a game